Wir müssen sich Folgendes vorstellen, wir sitzen hier in einem Seminar, das war jetzt zufällig ein interessantes Thema, nämlich Sexualpsychologie und Sexualsoziologie. Und wir sitzen da, dann geht die Tür auf und es kommen vielleicht, wir waren 30 Studenten etwa, da kommen 20 Studis von der Uni und sagen, wir wollen den einen Dozenten raushaben. Und wir haben gesagt, wir wollen hier auch unser Seminar machen, wir stand uns richtig beinahe feindlich gegenüber. Und äh, wir haben gesagt, wir könnt warten, wenn der, wenn das der Seminar vorbei ist. Nein, zu diesem Thema. Da ging es nämlich dann um dieses Verhalten in dem, äh, in dem Wohnheim. Und ich fand es wirklich so, so obszön, wie die sich benommen haben, auch in der Art, wie sie diese Forderung rausgebracht haben. Und das war das, was eigentlich mit 68er oft gemeint wird.